Das Ziel ist Klimaschutz, ein echter Klimaschutz. Zum Warten bleibt uns keine Zeit. Das Ziel ist Klimaschutz, ein echter Klimaschutz. Zum Warten bleibt uns keine Zeit. Das CO2 steigt weiter an. Der Klimaschutz kommt nicht voran. Drum rufen wir jetzt alle laut.